Kann ich das äh, absetzen oder nicht? Oder ist das für mich notwendig? Was muss ich denn machen? Wie funktioniert das? In § 3a Absatz 2 müsste das stehen. Hier ist der Link zu dem Beitrag. Wir sind eine normale Steuerberatung. <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Herzlich willkommen an alle, die da sind, falls ihr uns hört. Heute Abend sprechen wir, wie es so ist, mit der Konteststeuerberatung zusammenzuarbeiten, wieso die Abläufe sind und so weiter. Wir haben heute, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, stellt natürlich Fragen. Also gerade alle, die jetzt Kunde geworden sind, die potenziell vielleicht Kunde werden wollen. Mandant, sagt man ja bei der Steuerberatung. Aber äh, das heißt, wenn, wenn ihr quasi mit uns zusammen eure Steuern machen wollt, stellt wild bitte alle Fragen, die euch irgendwie einfallen. Wir gehen dann darauf ein. Wir haben aber heute dieses Mal quasi ein paar Folien auch vorbereitet, damit wir das Ganze mal ein bisschen strukturiert durchgehen. Wir beantworten aber natürlich, natürlich trotzdem alle Fragen. Und grundsätzlich gibt es so zwei große Themen, um, um, über die ich reden wollen will. Ist einmal, einmal, was kriegt ihr von uns und einmal, was äh, kriegen wir hoffentlich von euch? Das sind so die beiden Themen. Das heißt, was ist eigentlich in dem Angebot alles drin? Und wobei benötigen wir deine Mitarbeit, damit wir deine Arbeit machen kann, können? Das sind so die, die beiden wichtigen Dinge. Ähm, einfach nur in der Agenda, einfach mal in der, in der Übersicht erklärt, ich habe das nämlich tatsächlich heute schon in drei oder vier Telefonaten erklärt, äh, was ist eigentlich im Steuerservice, Steuerberatung, was ist eigentlich alles drin. Wir haben einmal natürlich das Kontist Bankkonto, Dann auf alle Fälle die Steuerberatung. Genau, eigentlich, also so diese, diese klassische Beratung, kannst halt an den Hörer gehen, äh, anrufen, E-Mail schreiben und kriegst eine Antwort. Zu all deinen Steuerfragen. Das ist so, genau. Und, und da ist, kommt auch häufig die Frage, was könnt ihr denn? Wir sind eine normale Steuerberater. <lacht> <lacht> also versucht es halt einfach. Wir haben Berufsträger da. Wir haben jetzt auch seit inzwischen schon zwei Monaten, zweimonatiges feiert sie, Steuerberaterin und Rechtsanwältin und so. Deswegen, wir haben da schon smarte Leute, die äh, eine ganze Menge komplizierte Fälle auch lösen können. Ähm, deswegen schreibt uns, ruft uns an, äh, wenn ihr da irgendeine Frage habt. Wir finden definitiv eine Lösung. Ja, das ist tatsächlich das, was ich auch häufig gelernt habe. Ne? Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht und dafür sind wir hier ausgebildet. Ja. Und ansonsten gibt's, zerfällt so also ein bisschen das, äh, auch, auch ich würde mal sagen, auch die monatlichen Gebühren und so weiter, gibt es so zwei wesentliche Dinge. Ähm, wir nennen die tatsächlich intern auch, wir wollen ja so ein bisschen auch Geschichten hinter die Kulissen angeben. Wir nennen die Teams tatsächlich auch Monthly und Yearly, weil es gibt Aufgaben, die muss man einmal im Monat machen und es gibt Dinge, die muss man einmal im Jahr machen. Genau, also sozusagen im Begriffen die Buchhaltung, die monatliche Buchhaltung. Die wollen wir auch tatsächlich monatlich machen und dann um das Jahr abzuschließen dann auch die Steuererklärung, deswegen die Yearly Jobs. Ja genau, das ist so, und darauf gehen wir so ein bisschen tiefer ein, was da alles drin ist, wie der Ablauf ist, das Bankkonto, das können wir, habe ich mir so die Tage gedacht, könnten wir auch mal vielleicht nächsten Monat nochmal detaillierter vorstellen, weil da gibt es eine ganze Menge Einstellungen, die ich so steuerlich machen kann. Steuersatz einstellen, bin ich Kleinunternehmer ja. oder steuerfrei und ähm, auch Grenzsteuersatz, Durchschnittssteuersatz. Und da gibt es eine viel, viele Verwirrung, äh, bekomme ich immer mal mit, aber irgendwie haben wir da noch nicht so die eine Quelle, wo du tatsächlich, wo jemand mal erklären würde, warum das so ist, wie es ist. Ähm, also. Wäre denn mal vielleicht für nächstes Mal. Next to do. Was kann unser Bankkonto eigentlich? Ja. Ähm, und ja, anschließend, wobei brauchen wir deine Mithilfe? Über, über meine persönliche Vorstellung, die glaube ich kommt, über die springen wir einfach hinweg. Ihr seht mich, äh, wobei ich kann es vielleicht ganz kurz machen, dann kannst du die anschließend auch vorstellen. Mhm. Ähm, mein Name ist Melchior, ich habe heute nachgerechnet, ich habe vor genau acht Jahren die äh, Abschlussprüfung zu Steuerfachangestellten äh, erfolgreich bestanden, also im Juni 2013. Ähm, ja, habe parallel aber auch studiert, habe Steuerrecht, Witt, äh, Steuerrecht äh, und, und äh, Wirtschaftsprüfung im Schwerpunkt äh, studiert und bin eigentlich seit ewig selbstständig. Seitdem, ich habe mit 17 das erste Mal gegründet, jetzt bin ich 32, also irgendwie so 15 Jahre. Davon waren sechs, sieben, acht, 6, 7, 7 Jahre müssten das, äh, 7 Jahre äh, nebenberuflich, irgendwie mal mit kleineren Projekten und seit acht Jahren voll, ganz ohne, ohne Limit. Letztes Jahr habe ich die Kontist Steuerberatung mitgegründet und äh, mit auf den Weg gebracht und kann mich jetzt sowohl selbstständig als auch Teil der Steuerberatung machen. <lacht> ich habe 2010 meine Ausbildung beendet äh, zur Steuerfachangestellten und seitdem auch durchgängig, bis äh, ich zu Kontist gekommen bin in der Steuerkanzlei gearbeitet, auch tatsächlich vollumfänglich äh, über Buchhaltung, Lohnabrechnungen, äh, Steuererklärungen. Vorumfang nicht immer für die Mandate und ähm, ja halt sozusagen Allrounder hier und dann seit September letzten Jahres arbeite ich bei Contest. Deswegen vielen Dank, dass du das gegründet hast. Ich fühle mich hier nämlich sehr wohl. Sehr schön. Ich habe äh, parallel so ein bisschen, ich, ich sehe das immer, ich bin so ein bisschen aus dem Bild raus, dann kann ich nämlich hier direkt deine äh, eure Fragen sehen. Frage, die stelle ich dich einmal. Was braucht ihr, wenn ich erst äh, seit Oktober dabei bin für die Vormonate, wenn der elektronische Datenaustausch nicht möglich ist? Seit Oktober bist du bei uns und der elektronische Datenaustausch ist nicht möglich. Ja, das würde ich auch gerne wissen, warum er nicht möglich war, um okay. ehrlich zu sein. Weil, also, es kann tatsächlich sein, dass, wenn dein Vorberater zum Beispiel Datev genutzt haben, wir haben auch, also, wir entwickeln grundsätzlich unser eigenes System und haben deswegen nicht diesen Datev Import-Export. Und das ist relativ neu, das kriegt natürlich kein Kunde mit. Wir haben inzwischen auch Datev am Laufen. Quasi teilweise parallel, weil natürlich immer auch Vormonate zu tun sind, Aufarbeiten und sowas und die ganzen Jahresabschlüsse für die, für die Monate und Jahre, gerade den Fall, den du ansprichst, wo wir die Daten noch nicht in unserem System haben, weil ein Vorberater zum Beispiel die erste Jahreshälfte gemacht haben, haben wir uns DATEV quasi angeschafft. Das ist so das Standardprogramm. Deswegen, wenn, wenn wir im Oktober, November, Dezember irgendwann mal gesprochen haben und es da nicht funktioniert hat, schreib uns doch bitte vielleicht noch einmal, weil ich bin mir Ziemlich sicher, dass wir jetzt sehr viel mehr elektronischen Datenaustausch können als noch vor einem halben Jahr. Ja, und sollte das, ähm, wenn es aber nicht geht, dann brauchen wir sowas wie eine Summen- und Saldenliste und äh, die BWA der Vormonate. Also wir gehen jetzt okay. da bei der Frage... Ja eben, er, er antwortet auch, schöne er, Unterhaltung hier. <lacht> Nein, ich habe mit äh, Lexware Financial Office gebucht aber auch da müsste es eigentlich einen Datev Export geben, weil Datev ist das Branchenstandardformat und keine Buchhaltungssoftware dieser Welt würde also würde auch bestehen können lange ohne Datev Export. Das heißt, wenn du da alles hast, kannst du uns und das ist wirklich seit Mai, also wir sind, haben ja jetzt vor einem Monat haben wir das schon mal gemacht, aber seit jetzt im im Mai läuft das auch zu 100 rund. Ja, und dann wäre es schön, wenn wir einen Datenexport kriegen. Das macht es ja, einfacher. Vieles einfacher. Ja, so digital. Hervorragend, Mike Hever. Dann würde ich mal sagen, Attacke, Steuererklärung 2020. Meine Kollegen, übrigens, jedes Mal, wenn ich hier aus diesem Raum rausgehe, kriege ich Schläge von irgendwem, weil ich irgendwas verspreche. <lacht> Aber wenn du alles fertig hast, schick uns das sehr gerne. Das, dann können wir 2020 angehen. Ja. Ich verspreche dir noch kein Datum, weil das ist <lacht> wieder schläge. Ich möchte bitte auch, dass dann drunter steht, Mike Käfer, dass ich auch äh, weiß, dass es von dir kommt. Ja, wir können ja schauen, was von Lexia Financial Office gekommen ist. Ah, okay. Okay, ja, Mike Käfer, es kann sein, dass sie veraltet ist. Das liegt einfach daran, weil wir tatsächlich an allen Fronten versuchen, besser zu werden äh, und schneller zu werden. Es kann gut sein, dass wenn dir das vor zwei, drei Monaten gesagt wurde, dass das so gestimmt hat. Ähm, Genau, ist, äh, ist aber quasi äh, jetzt neu. Gut, äh, Mike was schreibt auch, nee, bitte noch warten bis Februar 22 Das ist überhaupt kein Problem, dass wir warten. Das ist übrigens vielleicht gerade schon mal neu. Ähm, ähm, Februar wurde gerade verlängert, äh, habe ich gestern ja, gelesen. Ja. Es ist nicht mehr der Februar und auch, auch für alle, die es selber machen für dieses Jahr, sind ja ein paar dabei. Drei Monate mehr. Drei Monate mehr. Das heißt, wenn ihr eure Steuererklärung auch selber macht, auch für letztes Jahr, ist es nicht mehr Ende Juli, sondern für letztes Jahr ist es Ende. Oktober. Oktober, das heißt 31.10. ist die offizielle Deadline. Das heißt, ihr müsst nicht euren Sommerurlaub dafür opfern, eure Steuererklärung selber zu machen. Und auch wenn ihr einen Steuerberater habt, sprich wenn ihr unsere Mandanten seid, dann haben wir für die 2020-Erklärung theoretisch bis Mai nächstes Jahr. Gut, äh, wir haben ja was vorbereitet. Grundsätzlich unser Angebot. Unser was Angebot? machen wir dann eigentlich? Eine auf selbstständige zugeschnittene digitale Steuerberatung. Genau, das ist vielleicht auch noch interessant ähm, für generell alle, die auch die zuschauen in Zukunft. Wir sind wirklich ausschließlich für Selbstständige. Das ist sehr, un sehr untypisch für Steuerberatung, dass sie nur eine bestimmte Zielgruppe haben. Wir haben, wir haben einige hundert Mandanten. Ähm, wir haben aber keine GmbH, wir haben keine OHG, wir haben keine GBR, wir haben... Wir haben all das alles nicht, wir haben wirklich nur Solo-Selbstständige, vielleicht eine Handvoll unserer Kunden haben Angestellte, aber grundsätzlich zu 100% auf die konzentriert. Also ich weiß ja jeder, ihr seid ja alle selbstständig, ihr wisst ja, ähm, wie es so ist, würde ich mal so sagen. Man hat so die Kunden, an denen man viel Geld verdient und dann hat man die kleineren Projekte. Und für viele Steuerberater, die verdienen halt Geld mit Beratung von irgendwelchen GmbHs oder Familienunternehmen, GmbH und KKGs und sowas und da sind so die Solo-Selbstständigen so die, Lückenfüllerkunden, die macht man dann halt, wenn man dann mal zwischendrin Zeit hat und so. Und ähm, die fallen immer so ein bisschen hinunter. Das war übrigens grundsätzlich beim Banking auch immer so, Geschäftskonten. Also ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 17, das war sowieso schon schwierig, weil ich kein Bankkonto aufmachen durfte, konnte. Das hat mein Papa dann für mich gemacht damals. Aber es ist unfassbar schwierig oder war schwierig als Solo-Selbstständiger ein ganz normales Guthabenkonto. Ich wollte keinen Kredit, ich wollte gar nichts, ich wollte einfach nur ein Guthabenkonto. Das ist super schwierig gewesen. Das haben wir uns bei Contest auf die Fahnen geschrieben ja. vor fünf, sechs Jahren und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, Gott sei Dank. Aber es gibt auch andere, die es einfacher machen, das liegt nicht nur an uns, aber Steuerberatung hat, ist eigentlich ähnlich. Das ist so ein bisschen, wo die Selbst Solo-Selbstständigen nicht so gern gesehen sind. Ähm, sondern eher die größeren Beratungsmandate, wo man halt einfach viele Stunden und mit hohen Stundensätzen abrechnen kann. Und auch der Kapazität wegen, ne? also der ja. Fachkräftemangel ist ja, schlägt ja da auch zu. Genau, und deswegen haben wir aber gesagt, okay, dann genehmen wir halt nur die, sehen dann aber, dass es doch sehr, sehr, sehr viele Probleme Herausforderungen gibt, die aber sehr homogen sind in der Gruppe. Also viele von euch beschäftigen sich mit Homeoffice, mit Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand, die haben irgendwie Kfz-Kosten. Wie kann ich das versteuern? Alle irgendwie digital unterwegs und haben irgendwelche Tools und kaufen müssen sich technisches Equipment wie ein Laptop und so weiter kaufen. Und ähm überhaupt auch mal so Geschäftsmodelle wie Affiliate Marketing, Influencer Dasein, äh, Dropshipping. Gut, das machen wir leider nicht. Das ist Aber überhaupt diese Modelle, diese, diese alle Berufe, die man seiner Oma nicht erklären kann. <lacht> Das ist ein gutes Beispiel. So. Versteht es deine Oma nicht, dann sind wir die Richtigen. Also ja, irgendwie schon. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein anderer Steuerberater versteht, nämlich auch nicht so besonders so. Ich möchte jetzt nicht nur auf die rumtreten, aber es gibt viele, viele gute Steuerberater, aber es ist halt schon ein strukturell ein Problem und als einen Steuerberater zu finden, als Solo-Selbstständiger, ist gar nicht mal so einfach, wenn man nicht irgendwie sechsstellige Jahresumsätze macht. Deswegen gibt es die Conte Steuerberatungsgesellschaft die das in Zukunft quasi macht. Die Absetzbarkeit von Ausgaben. Ne? Also man hat häufig Fragen, kann ich das äh, absetzen oder nicht? Oder ist das für mich notwendig? Da können wir uns natürlich ganz genau dein Business angucken und dann äh, mit dir beraten, ja oder nein. Ähm, wir beraten dich halt zur Rechnungserstellung. Da gibt es ja auch so Herausforderungen, wenn man jetzt äh, auch an äh, Kunden im Ausland oder im EU-Ausland eben seine Rechnungen schreibt. Wie macht man das? Da helfen wir dir sehr, sehr gerne. Bewirtungskosten. Das nächste Thema, Anschaffung und Abschreibung von Anlagevermögen, also wenn du selbstständig nutzbare Dinge, größere Dinge kaufst, wie funktioniert das, was musst du beachten, da sind wir auch für dich da. Wir haben einige Kameraleute, es ist also so Wahnsinn, wie teuer Kameras sein können, aber äh, ja. da kann man da tatsächlich auch sehr viel flexibel auch noch spielen, wie man abschreibt. Ich will Investitionsabzugsbetrag noch gar nicht erwähnen, aber das ist so für die Steuererklärungen, da kann man dann noch viel gestalten. Dazu habe ich übrigens ein Video auf diesem Kanal schon hochgeladen. Das heißt, wer es noch nicht gemacht hat, diesen Kanal abonnieren. Verpflegungspauschalen. Also jeder Selbstständige macht auch mal eine Reise, ne? also eine, eine betriebliche Reise zu einem Kunden irgendwo hin. Dort kann man Verpflegungspauschalen ansetzen. Machen nicht viele. Da können wir euch beratend auch sagen und auch darauf hinweisen, ihr habt eine Reise gemacht, hier kannst du Verpflegungspauschalen ansetzen. Versteuerung von Firmenwagen. Da gibt es ja dann eben die Frage, was ist günstiger? Ne? Die 1%-Regelung, das hat man schon öfter gehört oder eben das Fadenbuch. Da gucken wir uns dann ganz individuell an, wie ist euer Business aufgestellt und äh, beraten euch dazu. Einkommensnachweise kommt ganz häufig von der Krankenkasse. Ne? Also, wenn ihr ja, also das ist sowieso, das weiß ich auch, wie gesagt, jahrelang. Es ist Krankenkasse. Ganz schlimm ist, wenn man eine Wohnung sucht oh, und ja. der Vermieter will ein Einkommensnachweis. Gib mal die letzten drei, also in Berlin ist ja so, wenn du eine Wohnung suchst, das ist ja, ob du Lotte spielst oder eine Wohnung suchst, das ist so, du gehst halt hin, da stehen hunderte Leute, du schmeißt so dein Zettelchen mit Bewerbung, schmeißt so in so einen Karton und dann hoffst du, dass sich die Woche später jemand meldet. Ich hatte auf meiner Wohnungsbewerbung tatsächlich Bilder von mir und meinen Kindern drauf, <lacht> um den um, <lacht> Vorteil. Das Problem ja. ist tatsächlich, wenn man als Selbstständiger halt nicht die geforderten letzten drei Gehaltsnachweise, äh, Gehaltsabrechnung nach hat, dann, dann fliegt man eigentlich gleich raus und kommt nicht mehr in den Recall. Ähm, und, und wenn du da aber ein Dokument hast, was vom Steuerberater idealerweise so gestempelt ist, unser Steuerberater Juri, der ist super happy, dass er so einen runden Stempel jetzt hat, der, der macht euch, wenn ihr sowas braucht, auch für Banken und Vermieter, auch für Visum braucht man das manchmal, Einkommensnachweis und so, Den kriegt ihr den schönen runden Stempel von Juri und dann, dann habt ihr ein offizielles Dokument und das ist das, was auch Makler und Wohnungsgesellschaften so gerne haben. Und Krankenkasse, ja, die fragen sowieso einmal im Jahr mindestens nach. Mikey hat übrigens nochmal gefragt, bis wann müssen Gewerbe- und Umsatzsteuererklärungen für 2020 abgeschickt werden? Das verlängert sich genauso. Also alle Steuererklärungen ähm, bis Ende Oktober, letzten Jahr, wenn ihr selber macht, wenn ihr äh, einen Steuerberater habt, sprich, wenn ihr uns gebucht habt, ähm, dann auch bei jedem anderen Steuerberater. Das ist jetzt nichts so was, was wir als Exklusivrecht so äh, verkaufen können. Ähm, dann bis Ende Mai nächsten Jahres. Was immer passieren kann, wovon, wovon wir übrigens auch echt viele haben, ist, sind die Leute, die noch nicht selbstständig sind. Hat erst Habe ich tatsächlich gerade direkt vor diesem Webinar äh, erst ein Gespräch gehabt mit einer, die gesagt hat, ich war immer angestellt, aber irgendwie ist nicht meins, ich will jetzt irgendwas machen. Was muss ich denn machen? <lacht> <lacht> ähm, da gibt es viele, viele Fragen und viele Sachen, die man irgendwie wissen sollte und so. Die häufigsten, einfach, kann kannst ja runterbeten, ist immer die Frage, bin ich freiberuflich oder gewerbetreibend? Das ist nicht immer so ganz trivial, auch gerade jetzt Beispiel, nur als Beispiel. Äh, Vielleicht bist du ja da. Ich habe dir gerade am Telefon gesagt, du kannst gerne dazukommen. Wir haben gerade gesprochen. Grundsätzlich bei Coaches beispielsweise ist häufig, es kann freiberuflich sein, es kann gewerblich sein und es ist nicht so ganz schwarz-weiß, einfach zu beantworten. Da muss man immer mal gucken. Dabei können wir gerne helfen. Diese ganze steuerliche Registrierung, das heißt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung wie man den ausfüllt, worauf man ausfüllt, der ist ziemlich verwirrend. Der ist lang, aber man lässt in der Regel 80% leer. <lacht> aber gerade das ist sehr verunsichert. Ähm, dann gibt es da eine ganze Reihe an... An Dingen. Übrigens, das letzte Video auf diesem Kanal geht darum, wie du deine, dein Einkommen und deine Einnahmen im Fragebogen angibst. Auch das, wenn ihr, wenn ihr gerade an dem Punkt seid, guckt euch gerne das Video an. Wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, ruft halt einfach an. Und was viele Leute auch brauchen haben wollen sind ist eine Umsatzsteueridentifikationsnummer weil sie vielleicht Kunden im Ausland haben aber auch ganz wichtig ist Umsatzsteueridentifikationsnummer die ihr bitte angebt bei allen Online-Tools bei denen ihr euch registriert weil sonst diese Tools und das ist so ein Praxistipp weil ich das tatsächlich auch in der Buchhaltung regelmäßig sehe wir arbeiten da gerade an den Umsatzsteuervoranmeldung für Mai nehme ich mal Zoom als Beispiel wenn, wenn ihr Zoom nutzt Videokonferenztool um mit euren Kunden zu sprechen und bezahlt da im Monat 30 40 50 Euro ähm, und ihr meldet euch an dann geht Zoom erstmal davon aus dass ihr Endkunden. Kunde seid und weist Umsatzsteuer aus, diese Umsatzsteuer dürft ihr aber leider nicht geltend machen, weil, und jetzt wird es ein äh, Nerd wissen, ähm, das ist ein B2B-Umsatz und in § 3a Absatz 2 müsste das stehen, ist gedefiniert, wo der Ort der Leistung eines B2B-Umsatzes ist und, und die Rechnungen, die Zoom euch da schickt, die sind falsch. Das heißt, ihr könnt diese Umsatzsteuer, die auf diesen Rechnungen steht, nicht geltend machen. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt in den Einstellungen von Zoom eure Umsatzsteueridentifikationsnummer hinterlegen und dann kriegt ihr eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Und dann ist sie richtig und dann könnt ihr das richtig versteuern und alles gut. Und das gilt nicht nur für Zoom, das gilt für Zoom, Asana, Amazon sitzt im EU-Ausland, Facebook, Google sitzen im EU-Ausland. Mir fallen fast keine Tools ein, die nicht irgendwo im EU-Ausland, meistens in Luxemburg, Irland oder Zypern oder so sitzen. Deswegen, Umsatzsteueridentifikationsnummer braucht ihr und müsst ihr bitte überall angeben. Ähm, ganz häufig der App Store von Apple. Bitte ja. zweiten Account, da euch als Unternehmen registrieren. Als Unternehmen registrieren heißt immer, ihr setzt in den Einstell äh, in Einstellungen die Umsatzsteueridentifikationsnummer an. Weil die Diskussion haben wir in der Buchhaltung häufig, mhm. weil diese Rechnungen halt alle falsch sind, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, okay. ja. ja Also wenn ihr Hilfe auch beim Beantragen braucht, schreibt uns. Ja, also das ist sowieso so ein Punkt, hatten wir jetzt ja eben schon ähm, auch, auch genannt. Ähm, wie passiert denn das eigentlich? Wenn ich mich jetzt anmelde und jetzt für quasi... Jetzt heute, wir haben den 1. Juni. Das ist natürlich gerade praktisch, wenn du dich heute anmeldest, dann können wir ab heute loslegen. Aber grundsätzlich, wenn ich mich im Mitte des Monats anmelde, die Frage bekomme ich auch tatsächlich, häufig, wann ist denn der ideale Zeitpunkt, einen Steuerberater zu wechseln? Oder wann geht was rüber? Was würdest du sagen? Also ja, also Mitte des Monats ist schon schwer. Ja, genau. Und also wir machen es tatsächlich, wir müssen immer einen ganzen Monat. Also das ist sowieso wichtig: eine Steuererklärung, die Frage, habe ich Heute Morgen ich habe heute mit vielen mit Kunden geredet, hat auch gesagt: so: Wie ist denn das, wenn ich im Oktober komme? Ich so, ja, naja, eine Steuererklärung für Oktober, November, Dezember werden wir nicht machen. Wir müssen schon ein ganzes Jahr machen oder ein ganzes Jahr halt nicht machen. Und genauso ist es mit der Buchhaltung auch. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ihr monatlich oder quartalsweise eure Buchhaltung macht. Ja. Aber wir können nur einen ganzen Zeitraum machen. Wir können nicht, wenn ihr am, jetzt, was habe ich als Beispiel genommen, am 16. März dazu kommt, dann können wir nicht vom 16. bis zum 31. März die Buchhaltung machen und für den 1. bis zum 15. nicht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ihr quartalsweise eure Umsatzsteuervoranmeldung machen müsst, dann können wir auch entweder den komplettes erste Quartal nehmen oder wir einigen uns gemeinsam darauf, dass wir komplett ab dem zweiten Quartal anfangen. Aber wir können nicht irgendwie in der Mitte irgendwas machen. Ja. Ähm, das ist immer relativ wichtig, dass wir das auch am Anfang wissen. Das heißt, wenn ihr jetzt neu dabei seid und wir das noch nicht wissen und darüber noch nicht geredet haben, solltet ihr das einmal angeben. Wenn wir die Info nicht haben fangen wir einfach immer zum darauf folgenden Voranmeldezeitraum an. Das heißt, jetzt 16. März fangen wir halt im, ähm, im April dann an, äh, beziehungsweise zweites Quartal. Gut, jetzt haben wir Juni, wenn ihr euch jetzt irgendwann in der Mitte des Mai angemeldet habt, und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr beispielsweise im Mai dazugekommen seid ähm, und jetzt nicht explizit gesagt habt, dass wir den Mai auch machen müssen, dann fangen wir im Juni mit der Buchhaltung an. Das heißt, ihr kriegt im Juli die erste Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist, das ist wichtig, wenn sie monatlich ist. Ja genau, wenn sie quartalsweise ist, dann fangen wir auch nicht im Juni an, sondern erst am 1.7. mit dem dritten Quartal. Ja. Außer ihr wollt, dass es jetzt übergeht und wir übernehmen auch noch die, die Tage und Wochen vorher. Überhaupt gar kein Problem, müsst ihr uns halt einfach nur sagen und dann kriegt ihr das auch noch. Aber das ist immer ganz wichtig. Ähm, nicht nur, wann wird was gemacht, sondern für welchen Zeitraum sollen wir was übernehmen. Das ja. müssen wir unbedingt immer absprechen, das muss relativ klar sein. Ähm, Fragen wir am Anfang auch immer, aber gerade, weil wir auch gerade alle Neu New Joiner quasi eingeladen haben, wenn ihr das darüber noch nicht gesprochen habt, dann wäre das ganz gut, wenn ihr uns die Info schickt, ja. was wir denn genau eigentlich machen sollen. Viel Text. Was ist eigentlich <lacht> wichtig? Äh, <lacht> wichtig ist generell zu wissen, wir arbeiten grundsätzlich nicht, auch wenn, ich, auch wenn wir vorhin gesagt haben, dass wir DATEV haben, wir arbeiten grundsätzlich nicht mit einem externen Buchhaltungsprogramm. Wir arbeiten mit der App, mit der Contest-App, produziert bei, weil wir sprechen ja als Kontist Steuerberatung, das ist auch wichtig zu wissen, Kontist Steuerberatung und die Kontist GmbH sind zwei Unternehmen, weil beides reguliert, Bankkonto und Steuerberatung, gibt es beides Vorschriften, was erfüllt werden muss und die Kontist GmbH produziert quasi die App, die macht quasi auch die, bereitet die Daten so auf, dass die Kontist Steuerberatung damit gut die Buchhaltung erledigen kann. Das ist wichtig, das heißt die Software, mit der die Kontist Steuerberatung arbeitet, ist die Software, die die Kontist GmbH produziert und produziert zur Verfügung stellt. Wir arbeiten nicht mit LexWare, DATEV, Agenda, alles was es halt so gibt. Machen wir, haben wir alles sowieso nicht, äh, sondern nutzen quasi unser eigenes System. Was wir aber hinbekommen ist, und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, wir können schon Datenbestände, vorher elektronische ähm, Übergabe machen. Dafür haben wir intern halt jetzt DATEV als Zweitsystem, als Backup-System quasi angerichtet. Genau. so dass du ja. also die Buchhaltung nirgendwo anders machen musst. Das ist hier bei Contest sehr, sehr einfach. In der App. An dieser Stelle auch ein Shoutout, weil ich habe noch dazu geschrieben, das Einzige, was ihr eigentlich braucht, ihr ladet einfach on, im Lau im laufenden, in laufenden Zusammenarbeit, ladet ihr eure Rechnungen einfach in der Contest-App hoch. Das könnt ihr über die äh, Smartphone-App machen, indem ihr halt einfach ein Foto macht oder so oder das am Handy einfach äh, hochladet. Ähm, aber ihr könnt auch euch natürlich über kontes.com über die browser einloggen und könnt das dann einfach auf dem Desktop und schiebt das einfach dahin. Ich wäre riesengroßer Fan davon, wenn ihr das so zweimal im Monat vielleicht mal, einmal zur Mitte, einmal zum Ende des Monats. Weil dann sind wir auch super schnell. Ja. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir haben den ersten, wir haben aber diesen Monat schon, ich glaube, 1520 Umsatzsteuervoranmeldungen raus für Mai. Das stimmt, Das, das ist richtig kriegen krass. wir halt nur hin. Wenn wir auch so schnell die ganzen Unterlagen haben. Ja. Das heißt, da hat sich irgendjemand am Wochenende hingesetzt, hat gesagt, no, mache ich mal eben fertig und dann sind wir genauso zack fertig gewesen. Ja, und so soll es eigentlich sein. Das einzige, was ihr gebraucht habt bis jetzt, ist quasi ein Tool, mit dem ihr eure Rechnung schreiben könnt. Aber auch das ist neu seit Mai, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, kannst du über, über die Browser-Version von Contest kannst du Rechnungen schreiben. Das heißt, loggt euch halt einfach ein und probiert es einfach mal aus. Guckt <lacht> euch das an, ihr müsst sie ja im Zweifel nicht abschicken, aber ihr braucht überhaupt kein fremdes, anderes Buchhaltungsprogramm mehr. Das ist fast dein Lieblingsthema. Was mache ich denn? Wie ganz, organisiere ich denn meine Finanzen? Ganz, ganz, ganz wichtig ist eine ganz klare Trennung zwischen Privat- und Geschäftlichen Ausgaben, dass das Kontoskonto wirklich nur für die geschäftlichen Ausgaben benutzt wird. Also alle betrieblichen Einnahmen und Ausgaben und ähm, auch Ausgaben, die nur zum Teil geschäftlich sind, so, also Handyverträge ist so, das das, das, das, ja. das Beste, das gehört auch aufs Kontoskonto. Ähm, eine Ausnahme machen wir an der Stelle halt für die Mietzahlungen, also für dein Homeoffice. Das läuft übers Private, ansonsten wirklich alles übers Kontoskonto. Konto. Es ist halt einfach gut, noch ein privates Konto daneben zu haben und dann empfehle ich immer sowas zu sagen, okay, zahl dir halt ein Gehalt aus, so, dann hast du es auf deinem Privatkonto, dass man wirklich auf dem Konto ist, schön alle betrieblichen Sachen abwählen kann. Einer der Mythen überhaupt ist übrigens, dass Steuern an, anfallen, wenn ich mir Geld, also ein Gehalt auszahle. Stimmt. Die das habe ich so oft gehört schon. Ja. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das die gute Nachricht <lacht> ist, es stimmt halt einfach nicht. Also du kannst hier ohne dass irgendwie sich an deiner Steuersituation was verändert, so oft Geld hin und her überweisen. Mhm. Also wenn du es dreimal täglich machst... Den kriegst du irgendwann Ärger mit uns, weil wir das alles buchen müssen, aber ja. mit dem Finanzamt wirst du niemals Probleme haben. Also du kannst dir so viel Geld von deinem Privatkonto aufs Geschäftskonto hin und her überweisen. Ich gehe stark davon aus, das kommt daher, dass die Leute das also lesen irgendwo und das bezieht sich halt immer auf GmbHs, also Kapitalgesellschaften. Da darfst du ah, es nicht, weil dann ist es immer ja. eine Gewinnausschüttung oder eine Gehaltszahlung. Mhm. Ich erkläre da mal gerne mein Hosentaschenprinzip. Kennst du mein Hosentaschenprinzip nee, schon? Da hat selbst meine Azubine noch drüber gesprochen. Ich erzähle mal immer gerne, der Solo-Selbstständige hat halt zwei Hosentaschen, eine private und eine betriebliche. Und da kann er halt das Geld hin und her holen. Also sozusagen von deinem betrieblichen Konto, von der betrieblichen Hosentasche, etwas privat. Soll wir ja nicht bezahlen, aber wenn <lacht> es privat bezahlen, dann könnte man das dann in die private Hosentasche wieder zurückpacken. So, das manchmal geht es auch nicht ganz ohne, aber ich glaube, das kommt vielleicht auf der nächsten Folie. Genau. Was ist, wenn ich äh, in einem Restaurant sitze? Ist ja Gott sei Dank wieder offen, alles. Ähm, was ist, wenn ich jetzt ein Geschäftsessen habe? Jetzt, wo es endlich wieder geht, kann ich doch endlich mal Be Be Bewirtungskosten haben. Und lass mich raten, deine Karte funktioniert nee, die nicht. Die funktionieren ja vor allen Dingen in Berlin. Kann ich nirgendwo mit Karte bezahlen? <lacht> <lacht> ja, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Du überweist dir von deinem Kontoskonto den Betrag auf deinem. Privatkonto. Damit generierst du sozusagen eine Transaktion, in der du einen Beleg packen kannst. Kann natürlich immer mal sein, wenn ich jetzt bei Reverner Kasse stehe. Ich habe zwei Karten für mein Privatkonto und die Kontiskarte. Die Kontiskarte funktioniert selbstverständlich, ja. aber die, <lacht> das Privatkonto halt nicht und ich muss die Kontiskarte nutzen. Was mache ich denn dann? Ja, dann hast du das halt geschäftlich verauslagt. Ne? Dann haben wir wieder unser Hosentaschenprinzip. Dann hast du sozusagen mal dein Geschäft hat sozusagen gerade ausgegeben und dann ähm, überweist du von deinem Privatkonto Geld auf dein Geschäftskonto ja. und leistest damit im Endeffekt wieder aus. Und ihr könnt Prüfung auch, also alle, alle, die das Bankkonto von Kontes schon länger nutzen, ihr könnt in der Transaktion auch direkt quasi reingehen und anklicken, okay, das war privat, ist quasi für euch die Info, ihr müsst uns jetzt keine E-Mail schreiben und sagen, ah, guck mal hier, Rewe war privat. Ähm, wir haben interne Statistiken, welche, welche Ausgaben wie oft privat sind. Rewe kann auch betrieblich mal sein, aber... Also ich kenne keine genaue Prozentzahl, aber deutlich über 95% der Rewe-Ausgaben sind doch eher privat. Ähm, ist, äh, also die Auswertung haben wir, äh, ist, ist ganz interessant, ähm, aber ihr könnt in der Contest-App bei einer Transaktion, wenn das mal nicht anders ging, markiert es einfach als privat, dann wissen wir, dass es privat ist äh, und dann müsst, müsst ihr uns auch keine einzelne Nachricht schicken, also könnt ihr einfach anklicken. Was wichtig ist. Kein zweites Geschäftskonto. Genau. Wichtig ist aber dafür, dass du quasi dich in unserer Infrastruktur bewegst. Das heißt, wenn du jetzt ein zweites Bankkonto hast oder auch ein PayPal-Konto hast, was du wie ein Bankkonto, also so rein raus transaktionen hast und so, dass das, das ist alles schwierig. Auch so Kreditkarten, die einmal im Monat, denn aber zwei Monate versetzt, alles in einer Summe abbuchen, alles ganz schwierig äh, und bitte nicht benutzen, weil das einfach auch für euch die, die Übersicht. In, in euren Finanzen, erheblich verschwert, äh, weil, weil ihr immer nur einen sehr, sehr zeitversetzten Überblick habt. Und äh, genau, haben wir einen großen Struggle mit, mit der Steuer, die dann pünktlich und so zu machen und so. Das heißt, wenn ihr einfach alles über Kontes laufen lasst, wenn euch da noch was fehlt... Meldet euch. Wir brauchen zu jeder Transaktion einen Beleg, definitiv. Keine Buchung ohne Beleg, das habe ich schon in der Ausbildung gelernt. <lacht> das ist so, was vielleicht noch wichtig ist, das hat sich auch noch nicht bei allen, gerade insbesondere bei den Kunden, die schon ein bisschen länger da sind, also die Mandanten, die schon länger uns beauftragt haben. Schön, dass ihr schon so lange dabei seid. Wir haben seit Januar, Februar, März irgendwann die Möglichkeit, dass ihr wirklich an jede Transaktion in Contest uns die Belege hochladen könnt. Das heißt Ihr braucht keine große Sammel-E-Mail machen oder so, ladet die einfach direkt in der App hoch, bitte da, bitte auch nur da, auch wenn ihr vorher äh, Debitor, Fastbill, LexOffice, Safdesk, Papierkram, gratis. So viel, viele gratis. <lacht> ich war eine Weile in dem Markt. <lacht> wenn ihr da irgendwelche, wenn ihr das alles vorher benutzt habt, ist fein, braucht ihr alles nicht mehr könnt alles über die Kontos machen, ladet einfach eure Rechnungen da hoch. Was noch nicht alle gesehen haben, ihr müsst das nicht alles am Handy machen. Ich verstehe das, ich selbst würde auch keine 20 Belege im Monat über das Handy irgendwie E-Mail runterladen und dann hochladen, wenn mir zu viel mit Arbeit. Ihr könnt es aber ganz normal über eine Browser-Version machen. Ich, ich, also ich, ich persönlich gehe einfach eigentlich immer in meine E-Mail-Inbox, lade die ganzen Dinger runter, mache einmal Kontos auf, lade das alles hoch und dann ist erledigt. Und mehr müsst ihr auch nicht machen, den Rest erledigen komplett Wie? wir. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, habt ihr es noch nicht gesehen, ihr könnt in der App quasi, könnt ihr kategorisieren, aber ihr seht quasi in Echtzeit auch, wann wir quasi was gemacht haben. Das heißt, ihr könnt quasi in, uns in Echtzeit über die Schulter schauen, und zwar indem ihr in eure Kontist app geht, in eine Transaktion seht, dann seht ihr immer Verified by Contest Steuerservice, das heißt immer, dass quasi dein Buchhalter gerade in dieser Transaktion schon gearbeitet hat und ihn kategorisiert hat. Das heißt, du siehst dann auch nicht nur, nicht nur sowas wie Geschäftsausgabe 19%, sondern du siehst zum Beispiel Bürokosten 19% oder Werbekosten. Das ist das, was du quasi siehst. Das kannst du auch selber nicht auswählen, das kannst du aber in, in Echtzeit sehen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, hingehen würden, was ich nicht mache, weil dann seht ihr, seht ihr unsere Kundendaten, aber ich könnte jetzt ins System gehen, jetzt äh, buchen und du würdest das, wenn es dein, dein, deine Buchhaltung ist, würdest du das in der gleichen Sekunde, du musst einmal refreshen in der App, dann siehst du es quasi. Das heißt, wir sind in Echtzeit und andersrum eben, das Ach, ist so der wichtige Punkt, wenn du dazu Fragen hast oder wenn du auch was kategorisierst oder so, sehen wir das in Echtzeit auch. Das heißt, wir kommunizieren wirklich komplett Echtzeit. Mhm. Wenn du nämlich zum Beispiel was siehst, was wir gebucht haben und du sagst, oh, das stimmt ja gar nicht, war ja privat, ich habe ich ja meine Mama besucht, war gar keine geschäftliche Fahrt, kannst du uns äh, in der App schreiben. Und Du kannst aber auch, wie habe ich vorhin gesagt, wenn du private Transaktionen doch mal haben solltest, ähm, markiere sie als Privat, dann sehen wir es nämlich, dass du sie als Privat markiert hast, Und dann, dann müssen wir das Gespräch gar nicht erst führen, dann wissen wir von vornherein, okay, das war jetzt privat. Schön, da, dazu gibt es tatsächlich eine Frage, aber ich kann die Kategorie nicht mehr ändern, wenn sie falsch kategorisiert wurde von unserem Buchhalter. Also ich möchte sagen, das äh, kann vorkommen, das liegt nicht daran, dass sie doof sind, ausdrücklich nicht, sehr kompetente Leute sitzen da, das liegt insbesondere daran, weil du nicht jede Transaktion also manchmal musst du Kontext zu einer Transaktion kennen. Und, und auch hier würde ich immer erstmal nochmal beruhigen. Wir haben immer viel Augenkontrolle. Das heißt, es wird immer einmal gebucht und es kommt auch immer nochmal ein sehr, sehr erfahrener Steuermensch drüber und macht quasi den finalen Qualitätscheck. Was ihr immer machen könnt, wenn was falsch ist, dass ihr eine Nachricht schreibt. Das könnt ihr direkt in der Transaktion mhm. rechts, ich glaube rechts, also bei Android ist, glaube ich, rechts unten, dann könnt ihr da einfach schreiben und. Schreib einfach A, Transaktion XY, Abbuchung, Datum äh, müsste eigentlich so sein oder warum ist das so? Könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr inhaltlich nicht versteht, warum wir irgendwas gemacht haben? Grund, Grundlagen, Steuerrecht. Wann machen wir denn eigentlich so die Voranmeldung? Die Grundregel ist immer, innerhalb von zehn Tagen muss eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden. Das ist in diesem Monat, müsste nächste Woche Donnerstag sein. Das heißt, der 10.06. am 10.06. muss die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben werden für den Mai. Alle, die irgendwann mal was gehört haben mit Dauerfristverlängerung und hier Verlängerung der Fristen und so. Das ist für euch finanziell nicht besser, weil ihr müsst eine Sondervorauszahlung leisten, um das zu machen. Ihr verschiebt eigentlich eure Arbeit nur einen nach hinten. Deswegen gibt es keine Dauerfristverlängerung mit uns und bei uns, weil wollen wir nicht. Ja, kauft ein bisschen Zeit. Dadurch, dass wir in Echtzeit arbeiten und in Echtzeit die Unterlagen haben, wir sehen die Umsätze vom 1. Mai ja nicht, wie du sagst, erst am 6. Juni, sondern halt am 1. Mai. Das heißt, wir können, wir können halt laufend immer schon, schon dran arbeiten und machen das auch. Und äh, deswegen brauchen wir diese Dauerfristverlängerung halt einfach nicht, weil wir das in Echtzeit machen wollen. Wichtig ist, bis wann muss ich denn dann bezahlen? Ich glaube, da kommt auch noch mal irgendwas. Wenn ich jetzt am 10. Umsatzsteuervoranmeldung mache. Die ist zum 10. fällig? Ja, also das ist äh, auch am gleichen Tag so. Aber es gibt so eine Schonfrist, nennt sich die. Ja. Drei Tage. Ist auch, also die Regel besagt tatsächlich immer, das Geld muss auf dem Konto des Finanzamtes sein. Aber da gibt es genau die Schonfrist, das sind drei Tage. Nächste Woche Donnerstag ist der 10. Das heißt, ihr habt eine Schonfrist von drei Tagen. Das heißt, die, die Umsatzsteuervoranmeldung, die Vorauszahlung muss innerhalb von drei Tagen, also spätestens drei Tage später, gezahlt sein. Das ist dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das gilt natürlich nicht der Sonntag, ist dann der, der Montag danach dann muss das Geld, also in, in, in, im Juni jetzt bis zum 14. Juni, muss dann das Geld für die Umsatzsteuer-Voranmeldung auf dem Konto von dem Finanzamt sein. Ja. Ausnahme ist, und das würde ich euch empfehlen, und auch wenn, wenn ihr Mandanten seid, schreibt uns bitte gerne, so ein Lastschriftverfahren beim Finanzamt ist so entspannend, weil ihr einfach gar nichts machen müsst. Und selbst wenn das Finanzamt erst am 20. abruft oder am 25. oder so, also ihr habt nie Probleme, weil Definition sagt, wenn ihr ein Lastschriftmandat hinterlegt habt beim Finanzamt, seid ihr immer pünktlich. Ist eigentlich eigentlich perfekt, also Super. sowas bräuchte ich im echten Leben, so ein <lacht> Vertrag, wo ich den nicht unterschreibe und dadurch bin ich immer pünktlich in jedem Meeting, egal ob ich tatsächlich zu spät tatsächlich war oder nicht. Oder nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich Lastschrift, ähm, bereiten wir sehr gerne auch vor ja. für alle. Ähm, da, wir können es leider nicht komplett für euch machen, weil braucht leider eine Unterschrift Original von Unterschrift euch, Originalunterschrift ist super ätzend, also deswegen in vielen Bundesländern muss tatsächlich Papier durch die Welt geschickt werden, aber wir können euch helfen, bereiten euch das soweit vor. Wir kennen ja quasi alles von euch, wir bereiten das gerne vor, reichen das gerne ein und dann müsst ihr eigentlich gar nichts mehr machen. Wir bereiten das vor, ihr seht in Echtzeit ja in der Umsatzsteuer-Bucket in der Contest App, wie viel ungefähr zu zahlen ist, die exakten Betrag auf den Cent bekommt ihr von uns dann mitgeteilt, pünktlich. Und wenn ihr eine Lastschrift habt, dann bucht das Finanzamt dann ab und dann ist gut. Ihr könnt natürlich in Echtzeit immer reingucken. Ihr könnt auch jetzt, probiert es gerne aus, macht eure Contest-App auf, guckt euch mal eine Transaktion von einer Woche an, guckt an, ob sie schon kategorisiert worden ist. Dann seht ihr mal diesen Batch, Verified bei Contest Steuerservice. Ähm, wird jetzt noch nicht bei allen der Fall sein, aber sind wir halt dran, dass das jetzt zeitnah passiert. Genau, ähm, auch wichtiger Punkt, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Einkommensnachweise, all so Zeugs. Hatten wir vorhin schon, ne? Hatten wir vorhin schon. Viele erwarten das auch so sofort so in der App. Das, daran ah. arbeiten wir auch noch, wird auch noch kommen, dass ihr quasi wie so Kontoauszüge dann so ein eigenes Dashboard seht. Ich habe tatsächlich schon die Design und die Entwürfe gesehen, oh. wie das aussieht. Das heißt, ihr habt einen eigenen Bereich dann quasi, wo ihr, also euer, euer Cockpit, seht ihr euren Umsatz, seht ihr eure ganzen äh, monatlichen Auswertungen und solche Sachen, braucht noch ein bisschen. Aber wir erstellen euch das, wenn ihr das haben wollt und braucht. Das kostet auch nicht extra und gar nichts. Schreibt uns einfach, ja. wenn ihr da was braucht. Äh, schicken wir euch zu, brauchen irgendwie ein, zwei, drei Tage. Kommt auf an wann, wenn ihr Freitagabend schreibt, dann werden wir es am Samstag noch nicht hinbekommen haben. Aber nee, wir sind da relativ zügig. Also wir haben da zwei Mitarbeiter, die machen jetzt natürlich auch andere Sachen, aber die arbeiten in der Buchhaltung, aber die haben, zuck, zuck, zuck, zuck, brechen zuck, zuck. die Rekorde in, in, in, <lacht> in, der in der Geschwindigkeit des BWAs verschicken. Ich verteile gerne immer den, den, den Pokal der Rakete. Anfrage weitermachen. Und Alex schreibt, grüße, grüße zurück, äh, könnt ihr mal ein Prüfungsszenario durchspielen? Läuft das aktuell äh, nur noch digital? Wenn nicht, dann kommt der Prüfer zu mir oder bekommt er dann Kontist Login? Oder fange ich dann am schön klassisch alle Belege auszudrücken okay. für die nette Person, damit er Papier zum Blättern hat? Also Na ja, wenn wir, wenn wir ihn quälen wollen, dann <lacht> drucken wir vielleicht. <lacht> Nein, äh, we weißt du schon, also ein paar Prüfungen haben wir schon mit begleitet? Weißt du, wie wir es gemacht haben? Ähm, dann gibt es sozusagen unsere digitale Auswertung für den Prüfer. Die, es waren tatsächlich immer Prüfungen noch in einem Zeitraum, wo sie vorher nicht bei Contest waren. Das heißt, da waren natürlich noch Papierbelege da. Eine Prüfung, wo derjenige in dem Zeitraum der Prüfung bei Contest war, gab es einfach noch nicht. Ja, also Aber wir würden auch so generell, also erstens, ähm, es läuft, also es kommt auf den Prüfer tatsächlich drauf an. Es kommt aufs Finanzamt an, es kommt auf den Prüfer an. Es kommt, generell kommt es drauf an, wie der so drauf ist. Es gibt sehr unterschiedliche Generationen an Prüfer. Es gibt auch Motivationen, unterschiedliche Motivationen von Prüfern. Ich will nicht ausschließen, dass einige Finanzamtprüfer gerne zu so einer Prüfung fahren und gerne zum Mandanten hingehen wollen, weil das Büro so langweilig geworden ist und auswärts mal einen Kaffee zu trinken und vielleicht nur bis 15 Uhr zu arbeiten und dann Feierabend zu machen, auch mal ganz nett ist. Ich möchte keinen Betriebsprüfer jeweils, jeweils unterstellen. Zu dir sollte er sowieso nie kommen? Ähm, entweder läuft das digital, der Prüfer sitzt im Finanzamt, kriegt von uns die, äh, die Unterlagen zur Verfügung gestellt, übrigens nicht den Login zu Kontist, der kriegt die Buchhaltungsdaten geliefert, aber er kriegt keinen Zugriff auf dein Konto oder so, das heißt, er kriegt die Unterlagen, die er dann angefragt hat, äh, kriegt er dann zur Verfügung stellt, digital. Die Konten. Also es ja, eben, das sind die, sind die Buchungskonten. Es ist jetzt in dem Fall, äh, genau, die, die Kategorien die Auswertung. Und die, äh, ihn interessiert die BWA. Manchmal will er noch die Rechnung dazu sehen. Aber auch nur stichpunktartig, meiner Erfahrung nach. Ja. Dann kommt am Jahresende die Steuererklärungen. Und das machen wir einmal im Jahr. Bei uns heißt es Team tatsächlich yearly weil die machen halt einmal im Jahr den Job. Gucken wir euch sozusagen insgesamt einmal im Jahr an. Ähm, erstellen dann die EÜR, die Einnahmenüberschussrechnung. Und dann eben, die fließt ja dann die steuereinkommensteuererklärung mit ein und dann eben auch die zusätzlichen Steuererklärungen, also Umsatzsteuererklärung definitiv und gegebenenfalls auch die Gewerbesteuererklärung. Diese Tätigkeiten, die einmal im Jahr kommen, sind ganz dieses Abschreiben von Anlagevermögen, Berücksichtigung von deinem Homeoffice, deinem Büro, die Berücksichtigung von Mehraufwendungen das machen wir auch einmal im Jahr. Um, wenn jetzt doch da mal irgendwie Barausgaben waren oder doch irgendwas mal ähm, extra gewesen ist, beziehungsweise hier an der Stelle eben auch Monate von vor konntest, ne, müssen ja dann auch mit berücksichtigt werden, ähm, und Anpassungen bei der Berücksichtigung des Firmenwagens. Ja, da schaut man dann schon noch mal ist das Fahrtenbuch ordentlich geführt worden oder die 1%-Regel, das sind so Dinge, die einmal im Jahr dann stattfinden. Einfach so zur Info, wie, wie ist denn so der Ablauf? Wir haben ja erst die Buchhaltung. Der Abschluss der Buchhaltung ist quasi die Einnahmenüberschussrechnung. Wenn wir die haben... Dann haben wir quasi den komplett finalen, fertigen Gewinn. Das ist quasi die, eine Anlage, die man auch hat in einer Überschussrechnung. aber aufbauen auf diesen Gewinn wird zum Beispiel auch die Gewerbesteuererklärung erstellt, weil die basiert auch auf dem Gewinn. Umsatzsteuererklärung machen wir Deckel drauf, das heißt wir beiden gewerblichen Steuererklärungen, Gewerbesteuer und Umsatzsteuererklärung. Auch, was ich gebetsmühlenartig wiederhole, Kleinunternehmer müssen übrigens auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben, das machen wir auch, also auch für die Kleinunternehmer, auch wenn sie nichts mit Umsatzsteuer sonst am Hut haben. Aber du musst deine Umsätze einmal erklären, sonst weiß das Finanzamt nämlich nicht, wann du aus der Kleinunternehmerregelung rausfällst, wenn du es denen nie sagst. Ähm, eben, und dann kommt die Einkommensteuererklärung, die darauf aufbaut quasi. Diese Kosten sind in der monatlichen Pauschale enthalten. Genau. Das ist, das ist, das ist häufig bei Klass, ich will mal sagen, es ist unüblich bei Steuerberatern, dass man eine Pauschale für alles quasi hat. Man zahlt zwar irgendwie Abschläge, meistens aber halt für die monatlichen Tätigkeiten, für die Buchhaltung und sowas und dann hat man am, am Jahresende nochmal so eine Gesamtabschlussrechnung, wo man dann nochmal eine hohe Nachabschlusszahlung zahlt. Gibt es bei uns nicht, ich kann jetzt nicht sagen nicht immer, weil es gibt ein paar Ausnahmen und wir können nicht alles 100% immer inklusive machen. Aber die Preise sind schon so kalkuliert, dass es für 80 bis 90 Prozent der Kunden absolut keine separate Extra-Rechnung für irgendwas gibt. Und was vor allen Dingen auch wichtig ist, wir überraschen dich nicht mit irgendwelchen Kosten. Das heißt, wenn irgendwas extra kostet, werden wir es dir halt vorher sagen. Dann kannst du immer noch sagen: Ja, will ich, will ich nicht und so weiter. Und dann machen wir es halt einfach. Betrifft insbesondere alle weiteren Einkunftsarten. Da müssen wir immer schauen. Das heißt, wenn du jetzt noch angestellt bist, wenn du Vermietungen von irgendwie hast, wenn du einen Forstbetrieb hast, wenn du. Was gibt es denn sonst noch? Kunstgegenstände, handelst, wenn du irgendwelche Renten hast, die du noch irgendwo bekommst. Also, was? Das kann zum Teil sehr aufwendig sein und das führt teilweise zu echt separaten Extrakosten. Kapital, das Kapitaleinkünfte. Kapitaleinkünfte ist ja sowieso so ein Special-Ding, weil Kapitaleinkünfte natürlich nur dann, wenn du sie in der Einkommensteuererklärung einbringst. Weil bei Kapitaleinkünften ist es ganz häufig so, dass du da so eine Kapitalertragsteuer gezahlt hast. Mit der kannst du fein sein. Das heißt, wenn du, nur ein Beispiel sagen, hast super viele Zinseinnahmen, verdienst 50.000 Euro im Jahr an Zinsen, dann herzlichen Glückwunsch erstmal. Und zweiter, zweiter, zweiter Punkt, hat die Bank dann ja schon 25% Steuern einbehalten. Das heißt, die hat 12.500 Euro an Steuern einbehalten und du kannst theoretisch überlegen, erkläre ich diese 50.000 Euro Einkommen nochmal in meiner Steuererklärung und nehme diese 12.500 Euro, rechne ich die in meiner Steuererklärung mit an. Dann haben wir da noch mal extra Arbeit. Du kannst aber auch sagen, nö, lass ich, ist super gut, äh, bleiben wir so. Das heißt, diese Ein Kapital Kapitalertragsteuer äh, hat abgeltenden Charakter. Deswegen heißt sie Abgeltungssteuer. <lacht> Wahnsinn, ey. Ja, ist richtig, richtig. <lacht> Manchmal. Cool, ja. <lacht> ja, genau. Abgeltungssteuer, die, das ist, ist quasi abgegolten damit. Ergibt natürlich immer Sinn, das so zu lassen, wenn dein persönlicher, privater Steuersatz über 25 liegt, weil dann ist das günstiger. Wenn der unter 25 liegt, dann solltest du das idealerweise in der Steuererklärung reinpacken, weil dann hast du eigentlich zu viel Steuern gezahlt. Ja. Hey, ich habe beim Finanzamt eine Vollmacht für euch hinterlegt, mache aber die Steuer für 2020 noch selbst. Was passiert, wenn es vom Finanzamt noch Rückfragen gibt, beziehungsweise wie bekomme ich dann den Steuerbescheid? Über uns. Denn äh, zur Vollmacht gibt es meistens auch eine, wie heißt die, Empfangsvollmacht, das heißt, die Briefe kommen zuerst zu uns. Es ist natürlich grundsätzlich gut, dass wir als erstes reagieren können, macht ja keinen Sinn, wenn du erst die Briefe kriegst und dann dich erschreckst und sie dann an uns weiterleitest. Ähm, in dem Fall machst du halt 2020, aber wir kriegen dann die Bescheide und genau. geben sie dir weiter, du musst sie dann prüfen. Ja, genau. Also, wenn du 2020 machst, landet das alles bei uns. Du kriegst das aber direkt auch. Das ist übrigens in diesem wunderschönen neuen Steuerdashboard, was kommen wird, hast du auch deine ganzen Steuerbescheide in Zukunft. Alles schön. Wie gesagt, das ist leider noch nicht live. Ich habe es schon gesehen, sieht gut aus. Ähm aber wir leiten, wir geben dir halt sofort den Steuerbescheid. Das heißt, du kriegst einfach eine E-Mail von uns mit PDF. Hier, dein Steuerbescheid haben wir nicht gemacht. Schau rüber, wenn du denn noch Fragen hast oder Abweichungen hast oder so, ruf uns an. Also, das kann, da helfen wir dir für 20 auch, wenn du dir irgendwas komplett gar nicht verstehst oder brauchst, Diskussionsunterstützung brauchst, äh, Meinungsverstärker brauchst Richtung, Richtung Finanzamt, dann kannst du uns natürlich fragen. Aber du kriegst von uns einfach eine E-Mail mit PDF-Anhang. Mein Alterssteuerberater sagte immer, alles in Papier im Keller zehn Jahre. <lacht> Na, hoffentlich ist der Keller trocken. Naja, das kann man machen. Ähm, <lacht> kann man. Ist denn halt nicht so geil. <lacht> also reicht vollkommen auch, wie gesagt, auch. gesagt, du musst Originalbelege aufbewahren. Ähm, Alexander, das kannst du ja am ehesten sagen. Wie viel Papier bekommst du denn noch von deinen Kunden? Ähm, ich habe ganz ehrlich, wie gesagt, bin, bin auch immer noch selbstständig, war nächstes letzt, also bis letztes Jahr auch noch selbstständig, ich musste jetzt aufhören für Contest, leider. Ich habe gesamt letztes Jahr, habe ich genau zehn Papierrechnungen bekommen und zwar von einem einzigen Dienstleister. Ich habe mir Mitte des Jahres überlegt, alle Leute, die mir Papier schicken, bezahle ich grundsätzlich einfach zwei Wochen zu spät und auch immer mit der gleichen Ausrede, ach sorry, das war ja Papier. Oh, Entschuldigung, das ist voll durchgerutscht. Das ist so unüblich bei mir. Wenn ich das in PDF bekomme, dann geht es bestimmt nächstes Mal schneller. Hat er nicht geschafft. Aber also das ist keine Handlungsempfehlung. Das ist meine privater, privater Lebenserfahrung, wie ich damit umgehe. Ich habe, bekomme halt einfach kein Papier. Und wenn ich kein Papier von meinen Kunden bekomme, gibt es absolut keinen Grund, das alles auszudrucken und dann in Papier in den feuchten Keller zu legen. Nein, wenn es schon digital ist, dann lass es digital. Definitiv. Ähm, wobei wir deine Mitarbeit benötigen. Das gilt für die, die jetzt neu dazu gekommen sind. Die, die jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten dabei sind. Das heißt, Alexander, wir reden jetzt über deine kommende Woche. <lacht> also wir brauchen ganz Ich bin nicht aufdringlich oder so. <lacht> äh, äh, wir brauchen deinen letzten Einkommensteuerbescheid. Der ist mir ganz wichtig. Da haben wir so viele Daten drauf, da können wir so viel ähm, schon sehen. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ja. Wichtig, wir brauchen Steuerberaterzugang Steuerberater -Zugang zu deiner Buchhaltung. Lexoffice, Debitor, Papierkram, Cepdesk, wie auch ja, habe ich vorhin schon alle auch gezählt. Das, das gerne auch. Lexware Financial, Office. LexWare Financial Office. Zugang, also wenn es möglich ist, einen Steuerberater Zugang zu haben, gefällt mir super gut. Dann können wir einfach, wenn ihr jetzt schon in der Cloud arbeitet, einfach Zugang geben. Ansonsten brauchen wir einen Datenexport. Wir brauchen unbedingt auch die Daten der früheren Bankkonten. Ja. Ähm, für das laufende Jahr oder für die Jahre, für die wir tätig werden sollen. Wenn du jetzt gerade neu kommst und 20 äh, machst du selber, ist fein, dann brauchen wir 20 natürlich nicht. Äh, wenn, aber für 21 brauchen wir natürlich für jetzt ja, Januar, Januar bis Ende, Ende Mai. Mai. Äh, quasi für alles andere und separate brauchen wir natürlich auch alles. Genau, und dann auch die Buchhaltungsdaten von deinem bisherigen Steuerberater. Da muss man natürlich dann noch ein bisschen klären, wer macht dann jetzt was. Da hatten wir vorhin das, äh, die Sache mit den Quartalsweise-Umsatzsteuervormeldungen oder monatliche Umsatzsteuervormeldungen und äh, wer ist für was dann noch zuständig. Genau, das machen wir aber übrigens. haben wir auch ein paar Leute, die fühlen sich dann unangenehm, ihren Steuerberater zu kündigen. Wir spielen auch gerne für euch den Schlussmacher. Wenn ihr sagt, schwierig und so, könnt ihr das nicht untereinander und miteinander klären, wer was macht, machen wir gern. Können wir machen, ist auch nicht das Problem. Wichtig ist nur, du musst uns da schon explizit quasi mit beauftragen weil wir können nicht einfach von uns aus Mandanten irgendwo anmelden, obwohl irgendwo noch ein anderer Steuerberater hinterlegt ist. Also das, Wir können nicht alles machen, aber wir können diesen ganzen Übergang können wir auch direkt klären. Also wir müssen nicht stille Post immer über dich spielen, wir können das auch direkt besprechen. Unterlagen. Wir brauchen viele Unterlagen, ähm, insbesondere wichtig, wenn ihr neu dazukommt, ähm, aber dann auch zur ersten Steuererklärung. Das heißt, ab der, mit der ersten Steuererklärung fragen wir dann nochmal eine ganze Reihe an Informationen ab. Da werden kommen wir halt da nicht drum herum, ähm, weil wir überhaupt erstmal alle... Wir müssen euch erstmal kennenlernen. Das heißt, äh, ja, so die ganzen Eckdaten, Stammdaten und so. Deswegen bin ich immer ein großer Fan oder auch du äh, von dem letzten Steuerbescheid, weil da ja. so wahnsinnig, da steht mehr drauf, als ihr erahnen könntet. Ja. Ähm, wir können euch 30, 40 Fragen stellen oder einfach den letzten Steuerbescheid bekommen. Und es ist für beide Seiten besser und einfacher, ja. wenn wir diesen Steuerbescheid haben, weil dann sparen wir uns alle eine halbe Stunde hin- und her gespräch, wo wir uns das alle einfach auch alleine hätten holen können. Ja, Summen- und Saldenliste, BWA, letzte Steuererklärung, also alles, was ihr eigentlich habt, steuerlich. Also seht ihr jetzt da, ist die Liste, könnt ihr euch später nochmal angucken und so weiter. Auch fragt uns da im Zweifel nochmal, dann kriegt ihr die Liste auch nochmal zugeschickt, wenn ihr gerade neu reinkommt, was brauchen wir denn eigentlich? Äh, kommt denn da doch eine ganze Menge. Ähm, wichtig ist auch, das ist als News, das haben wir vorhin schon gesagt, wir haben jetzt Dativ, das heißt, Sie können uns auch per Dativ-Übertrag quasi vorher vorbereiten, das geben. So in dieser Dativ-Welt können Sie uns das übertragen. Ja. Daten aus den Vormonaten haben wir auch erzählt, so sobald Steuerbescheid persönlich Ah, das ist ganz wichtig. Was passiert denn eigentlich? Weil die Frage habe ich heute auch schon beantwortet. Wie läuft denn das eigentlich ab mit äh, Vertretungsvollmacht und äh, wer kriegt dann eigentlich was und so weiter. Wenn wir deine Steuernummer haben, <lacht> <lacht> äh, deine oder eben deine Steuernummer, deine persönliche Steuer-ID, werden wir deine, weil es geht doch jetzt digital mit der Vertretungsvollmacht. Genau, das ist so hervorragend. Also man, es gibt zwei Möglichkeiten für eine Vertretungsvollmacht. Und da, da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Okay. Wir versuchen ja alles digital zu machen, ähm, auch so von Prozessen und Arbeitsabläufen. Und so. Es gibt eine, auch, auch für die Kunden, die jetzt seit ein paar Monaten dabei sind, ein paar, ein paar von euch sind ja seit ein paar Monaten dabei, die haben ganz am Anfang nichts unterschrieben. Das heißt, sie haben keine Vollmacht quasi so unterschrieben. Ähm, warum? Weil Steuerberater, es gibt quasi so eine Datenbank, es gibt so eine Vollmachtsdatenbank, da können Steuerberater einfach eintragen, wenn sie denn nachweisen können, dass sie beauftragt worden sind natürlich, dann können sie, können sie da ganz normal digital äh, quasi die Vollmacht hinter, hinterlegen. Das Problem ist, die Finanzämter, <lacht> sind alle im Homeoffice und da gibt es, keine Ahnung, einen zentralen Rechner und wir haben nicht eine deutsche Zentrale, für, wo alle Finanzämter sind, sondern ist jedes Finanzamt anders organisiert und nicht jedes Finanzamt ruft das regelmäßig ab. Das heißt, wir haben super tolle digitale Schnittstelle zum Finanzamt, dass sie wissen, dass wir theoretisch verantwortlich sind und sowas. Das dauert aber teilweise Wochen und jetzt mit Corona Monate, bis die überhaupt merken, dass wir dafür verantwortlich sind und das dauert ewig. Es gibt eine tolle digitale Schnittstelle, die funktioniert aber aufgrund der Prozesse in einigen Finanzämtern, also in einigen funktioniert es gut, aber nicht in allen, ist das jetzt so super ätzend, wir wollten darauf bauen, haben gemerkt, ey, in der, in der Theorie super, in der Praxis Katastrophe und deswegen wurde ihr auch alle, die jetzt Kunden sind, quasi dazu aufgefordert, das in der App nochmal so zu unterschreiben, ihr könnt das so in der App quasi einfach so mit dem Finger unterschreiben, das ist auch für die, die noch keine Kunden sind, das heißt, äh, Alex, äh, du, du kannst dann quasi die Vertretungsvollmacht in der App einfach so unterschreiben, und wir übermitteln das dann an das Finanzamt. Und das landet quasi im Finanzamt in einer anderen Inbox, so ähnlich wie die Papierpost und es wird einfach schneller bearbeitet. Das ist auch der Grund, warum alle Kunden, die schon länger dabei sind, noch nie was unterschreiben mussten und jetzt im Mai plötzlich dazu aufgefordert worden sind. Weil wir natürlich jetzt gesagt haben, okay, schön, dass es die, die digitale Schnittstelle gibt, diese Vollmachtsdatenbank gibt, aber in der Praxis funktioniert halt nicht, denn bauen wir das halt so, dass es schnell bearbeitet wird, weil am Ende müssen wir pragmatisch sein, es ist schön, dass es digitale Lösungen gibt, wenn es in der Praxis nicht funktioniert, dann müssen wir halt praktisch sein. Aber das Einzige, was wir noch machen können, ist, dass wir jetzt kein Papier hin und her schicken, sondern, dass ihr das in der App unterzeichnen könnt, ihr findet das anschließend dann auch in der App, könnt ihr das abrufen, quasi die Vollmacht, die ihr da habt und dadurch wird es schneller bearbeitet. Das ist aber auch der Grund, warum alle bestehenden Mandanten, das heißt, wenn ihr schon Monate dabei seid, warum ihr dann plötzlich nach einem halben Jahr plötzlich was unterschreiben musstet, was ihr ja vorher nie unterschreiben musstet. Ja, weil wir haben es halt digital in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt, ja. ähm, hat in vielen Fällen auch funktioniert, in einigen halt leider nicht, weil das Finanzamt total das halt immer noch nie abgerufen hat. Ähm, genau, was bedeutet das? Wir haben Empfangsvollmacht und Vertretungsvollmacht haben wir dann quasi. Einmal, dass wir halt alle Briefe bekommen, das hatten wir vorhin, ne? dass die dann ja. direkt zu uns kommen. Es macht es einfach mehr Sinn. Das ist nämlich auch dann wahrscheinlich die Nachfrage häufig gewesen, dass die Briefe trotzdem noch zum Mandanten gegangen sind und er uns dann gefragt hat, das wollen wir nicht. Genau, da nicht. eigentlich habt ihr merkt, wir kriegen auch keine Bestätigung über diese Datenbank. Wir haben tatsächlich das immer nur bekommen, weil dann schreiben doch noch woanders gelandet sind, als ja. wir eigentlich sollten. Und dann eben die Vertretungsformat, dass wir dich gegenüber dem Finanzamt vertreten können steuerlich und dass wir deine Steuererklärung übermitteln dürfen, auf deine Fragen antworten dürfen, dass wir dich steuerlich vertreten dürfen. Genau. Fragen generell. Ich habe noch ein paar Fragen. Alex sagt, äh, ja, ja, ich bin so gut wie überzeugt. Das ist schon mal ganz gut. Äh, Papiermenge ähnlich, auch nur maximal 20 pro Jahr, aber einfach im Windows-Ordner im PDS. Und? Und auf externer Festplatte ablegen soll wohl nicht die akzeptable Ablage des Finanzamts sein. Daher äh, entspringt die Frage: Ja, weiß ich. Äh, bei Festplatten gibt es grundsätzlich ein Problem. Es muss vor allen Dingen, es gibt mehrere Punkte. Du musst, musst quasi im Originalformat. Du brauchst manchmal so einen Prozess, zu zu, wo du nachweisen, dokumentieren kannst, wie du etwas quasi digitalisiert hast, wenn es dig zu digitalisieren ist. Bei Festplatten gibt es ein ganz anderes Problem. Und zwar muss es zehn Jahre alt abrufbar sein. Und da ist auch wichtig und jetzt kommt richtig das Nerdwissen, zehn Jahre einfach ab heute reichen nicht, weil zehn Jahre fangen erst an mit dem Ablauf des Jahres in dem Jahr, in dem die Steuererklärung für das entsprechende Veranlagungsjahr abgegeben wurde. Klingt kompliziert, ist, ist auch kompliziert. Heißt, nur als Beispiel, wenn ihr jetzt dieses Jahr für 2019 eine Steuererklärung abgibt, dann fangen die zehn Jahre erst zu laufen an, wenn dieses Jahr vorbei ist. Das heißt, am 01.01.2022, fang an, erst die zehn Jahre zu laufen für 2019, was in der Praxis viel mehr als zehn Jahre sind, weil dann kann ich es erst am entsorgen am 01.01.2033, 32, 32. Das heißt, das, ist natürlich, das sind 13 Jahre faktisch fast. Da muss man, ähm, muss man natürlich ein bisschen schauen, weil ganz ehrlich, versuch mal eine Festplatte von vor 13 Jahren wieder an deinen Laptop anzuschließen und, und zu lesen. Da, das ist tatsächlich ein großes Problem bei Festplatten, dass das halt nicht abrufbar ist. Aber natürlich werden, also wir, wir updaten ja unsere Datenbank immer. Die sind immer da. Wir sind ja auch aktuell immer. Und das natürlich, wir lassen keine wir gehen jetzt nicht hin, wie du gesagt hast mit der Sparkasse ja. mit irgendwo Mikrofilm im Tresor und so machen wir halt alles nicht. <lacht> äh, nett, danke. Freue mich. Ich hoffe, das bezog sich auf den Kaffee. Maikäfer, ihr habt äh, mich voll motiviert. Ich lade jetzt noch schnell die Belege für Mai hoch äh, über die Web-App natürlich. Maikefer, du bist mein Lieblingskunde sowieso schon, weil du in jedem Webinar bist. Jetzt aber noch mehr. <lacht> Ja. Und ich, wenn ich endlich wüsste, wer du bist, dann würde ich auch garantiert dafür sorgen, dass du morgen früh Vormittag noch deine Umsatzsteuervoranmeldung von Mai bekommst. Die mache ich selber. Noch. Alex hat gesagt, janis hat mich schon angerufen. Machen wir dann fertig. Hab zu viele Aufträge, Arbeit und zu wenig Zeit für die eigene Fibu. Perfekt. Alex, sehr schön. Janis, den sehe ich nicht. Der sitzt aber so schräg gegenüber in dem Büro. Ich hoffe, du hast ihn lieb gegrüßt. Wenn dass alles bei euch liegt, dann mache ich mir über die Speicherung halt keine Platte mehr. Das ist ein guter Deal. Aber auch wichtig für die, wir waren ja nicht die Unterlagen von vor fünf Jahren für dich auf. Okay. Äh, deswegen auf die musst du, musst du einmal achten, das heißt nach zehn Jahren kannst du dann alles vergessen. <lacht> ähm, bis dahin äh, müsstest du für die Teile zumindest äh, dir noch eine Platte machen. Was haltet ihr generell so vom, vom äh, Format, was, äh, was ich noch einblenden wollte, das wisst ihr natürlich alle, aber wollte ich trotzdem nochmal sagen, wenn ihr Fragen auch noch inhaltlich dazu habt, die ihr vielleicht nicht im Chat diskutieren wollt, ich meine nicht jeder will, will jetzt hier seine Buchhaltung und, und Steuern und so weiter über den, den, den Chat klären, ihr erreicht uns im Chat in der Contest App, Telefon von 19 bis 18 Uhr, ehrlicherweise ist so, von Wir sind jeden Tag, also Montag bis Freitag, 9 bis, 9 bis 18 Uhr da, da erreicht immer jemanden. Das heißt, jetzt heute äh, leider nicht mehr, außer ihr sagt jetzt, oh, das ist so wahnsinnig dringend, wie Alex hat ja gerade gesagt, mit Janis hat er gerade gesprochen. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an steuern wenn ihr steuerliche Fragen habt. Auch wenn ihr noch nicht Mandant seid, aber inhaltlich noch ein paar Fragen habt äh, zu unserem Produkt und sowas. Äh, da ist so, wie ihr, wie ihr uns quasi erreicht. Ähm, wenn ihr Ideen, Wünsche, sonst irgendwas habt, ähm, schreibt, Gerne äh, uns Anregungen. Auch ich lese noch jetzt noch in den Chat und sowas. Ich gucke mir das anschließend sowieso mal alles nochmal durch. Ob da irgendwo inhaltliche Fragen sind, sollte heute aber nicht der Fall gewesen sein. Abonniert diesen Kanal jetzt idealerweise, weil wir haben jeden Dienstagabend, Nachmittag, also jeden Dienstag um 17 Uhr, haben wir ein Webinar. Nächstes Dienstag zerpflücken wir mal so eine Steuererklärung. Ich erkläre euch nicht unsere Arbeit, das wird nicht passieren. Was ich aber mal hingehe, sind so Dinge, die du vorher wissen könntest. Das heißt, was ist in dieser Steuererklärung für 2020 besonders? Welche Unterlagen brauchst du generell zusammensammeln? Manchmal weiß man es gar nicht, was man eigentlich alles so aufheben kann und ansetzen kann und wie das eigentlich alles ist und wie das aufgebaut ist, worauf ihr achten muss, was, was auch an besonders ist. Mit Corona gab es ja so ein paar Besonderheiten, okay. eventuell, wenn du Kurzarbeit hattest, ist bestimmte Abschreibungsdinge sind neu und sowas, dass ihr einfach informiert seid, dass ihr aber vor allen Dingen wisst, was alles so geht. Das zerpflücken wir nächste Woche Dienstag gemeinsam. Ich danke euch, wünsche euch einen grandiosen Abend und äh, wir hören, sehen, schreiben uns hoffentlich bald.